bin ich heute? Bestimmt nicht dabei. Um das heute zu machen? Nein. Nein. Spaß beiseite. Ich bleibe noch ein Weichen halten. Ich bin heute in einem Kies. Oh, jetzt muss ich noch mal nachschauen. Kieswerk. Kieswasch und einer Kohlebeschichtungsanlage. Dass es jetzt nicht dieses Lost Place ist im eigentlichen Sinne. Wir äh, dachten äh, ursprünglich, dass es halt einfach ein Lost Place ist. Allerdings ist es eine Sehenswürdigkeit. Eine sehr, sehr schöne. 1920 wusste man, dass die Region Leipzig, wo wir gerade sind, eine Braunkohle-Lagerstätte ist. Und 1920 wurde dafür ein Tagebau errichtet da gebaut, der wurde 1929 euch wegen den Grundwasserproblemen wieder eingestellt und es ist auch zu. Das war nämlich das Gebäude, was die kohle und auch den Kies ausgewaschen hat, wie halt einfach auch der Name sagt. Wir wir sind gerade in, ja, in dem wo alles rausgekommen ist. Zeige ich zeige euch gleich wie oben die luben gewesen sind und oben wurde es ausgewaschen. Da Zudem steht nämlich das Gebäude auch komplett leer, es, es wird gar nicht mehr benutzt, es ist einfach nur noch ein Denkmal bei Rögen, was, was einfach nur noch daran erinnert. Nicht bei die DDR, die hatte irgendwie Lust gehabt, noch das Gebäude zu verwenden, obwohl es parallel der Bahnschiene ist und naja, man wollte es einfach nicht mehr. Man hat es auch nicht mehr getan. Und es wurde... Von 1958 bis 1966 zum Bergbauschutzgebiet erklärt. Das heißt, es durfte nichts mehr gebaut werden. Es, war, es ist andere Gebäude sowieso nicht und es braucht nur Bergwerk. Anfang 2006 gab die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft bekannt, dass sie Probebohrungen zur Kohlequalität heute machen werden. Und in der Nachbargemeinde Sösen wir auch diese Arme durchführen werden. Die Einwohnerarme von Sösen eine dieving mit Protesten an. Die Proteste, die gingen über ein Jahr. Und zum Schluss wurde der Tagebau auch nicht mehr mehr irgendwie benutzt oder irgendwie noch mehr angestrebt. Es wurde aus diesen alten Tagebau. Bei Silsen eine Gemarkung für die Stadt Lützen gemacht, die eine internationale, europäische Geschichts- und Kulturregion hat. Aus dem Grund steht auch dieses Gebäude. Und mit einer Mehrheit von 64 Prozent der stimmberechtigten Einwohner wurden die Probebuchungen eingestellt und das Projekt wurde direkt vom Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt, von der rhein auch entschieden, dass es ein ACTA gelegt wird. Außerdem ist dieses Gebäude, was wir heute sehen, einfach nur noch ein Baudenkmal. Ein Denkmal, was noch an die gute alte Zeit irgendwie erinnert. Wenn man mal überlegt, das ist diesmal ein Gebäude von der Weimarer Republik. Sonst haben wir eigentlich meist immer vom Kaiserreich oder noch von Führersseiten welche. ich würde sagen, ich mache es mal hier Schluss. Es ist mal ein komplett anderes Video gewesen. Ein hochinformatives Video, was mal, ja, mach. Es ist halt einfach kein Los Blazes in dem eigentlichen Sinne, so wie wir es kennen. Es ist schon wie ein Lost Blazes. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert es. Abonniert einfach den Kanal. Ich würde mich freuen. Dann kann ich noch mehr solche Art von Videos bringen. Schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr euch wünscht, was ihr wollt. Ich mache es. Bye, bye.